Entweder wird das lustig, oder wird nicht lustig. War ich ja, wird lustig. Ich fahre das langsam. Das ist gut, aber nicht Ich mach doch gar nichts. Also, was mach ich denn, bitte schön? Nee, was mach ich denn? eine ich ehrliche Frage jetzt. Nein, nur eine ehrliche Frage. Wo hängt denn die Gas? Du machst die Leute eben gerade mit deinem Gas. Ich halte nur das, weil die ausgeht. Ich kann mal so machen, dass ich das, das, eben. Ja, das hast du auch eben Na, habe ich nicht gemacht. Habe ich nicht gemacht. Meine hat gleich ja, aufgenommen. Ja, habe so ich aufgenommen. Ja, aber ich habe kein gas ich habe nie die Arbeit. Ich bin ganz langsam gefahren. Ich bin ganz langsam gefahren. Ja, danke. Ja, ich muss mal auf cb Polizei machen. Ja, ja, dorf Sheriffs. Immer wieder lustig.